damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Bedrock Edition hier auf meinem Kanal Alice Gaming. Mit Moritz. Hallo. Okay. Wir spielen wie in der letzten Folge, was wir gerade aufgenommen haben. Wieder der Hive, aber nicht Baubattle, sondern... Äh... Äh... Mystery. Ja, meine ich ja. Alter! Was ist das? Also ich war gerade so, hab angenommen. Wenn ich in deiner Lobby ist, ist egal. Okay. Ja. Also wie gesagt, ich spiele meine Runde Murder Mystery, also nicht nur eine, weil die Runden gehen ja drei Minuten, also können wir mehrere hinhauen. Das passt ja. Ach so, ja stimmt stimmt stimmt okay eh meistens eher rausgefunden immer der Mutter ist ja, ja eben sein. muss oh, man dann ich könnte mir theoretisch Timer stellen, dass das Video nicht so lang geht, könnte ich das machen, Ja, ne? nicht. Ich, ich mache jetzt ja, so ja ich mache ich mach Timer, dass ich weiß wie lang das Video geht, weil es soll oh. nicht so lang gehen. Ich unschuldig du? Auch. Oh. Okay, bin ich mir nicht so richtig sicher, aber ja <lacht> du. Bist du das hier? was? Ne? Ich seh dich nicht. Ich will aber nicht zu dir kommen. Was? du das gerade hier? Weh, du bist Mörder. Ich bin nicht. Hey, hey. hey, ich bin nicht. Ich schwöre auf mein Leben, ich bin unschuldig. Zuschauer kannst ähm, beweisen. Oben steht unschuldig. Ja, bei mir auch. Ja. Du, du filmst aber nicht. Überlege überlebe so lange wie möglich das weiß ich <lacht> aber wurde jemand schon gemordet? gemordet und noch keiner gemordet ich habe doch nicht mal eine Münze aufgesammelt jetzt meine erste wow meine erste Münze noch einer wurde schon gekillt einer. äh ja, ja. ist das tot? nö aber hier ist einfach so ein Mädchen, was nackt ist, aber ja, vergessen wir es mal. <lacht> komm mal in den Hauptraum, da siehst du es dann. Ja, aber ich muss kurz ich mein, Ey, jetzt dieser Wind -Skin. Was, Digga, was will die? Hier, komm mal her. Das bin ich hier hinten. Da hinter dir, oh. hinter dir, hinter dir, hinter dir. <lacht> Alter, der hat mir vor meiner Nase die Münze geklaut. So richtig ehrenlos. Ich meine, da kann man natürlich auch nichts dafür. Man sammelt halt die... Oh, lila Münze. 13 Münzen schon. Kann Oh, hab ich die bekommen oder er? Äh, was? Warum hat er mich getötet? Sheriff, Junge. Der, der, Junge, ich hasse diese Sheriffs, die mich einfach töten. Ich guck dir zu. Ich hasse diese Leute. Ja, der da hat mich einfach wieder so ein Sheriff getötet, der, weil der denkt, ich wär's. Nur weil ich den, den, den seine Münze geklaut habe. Junge, ich hasse diese Leute. Ich hab, ich hab nur dem seine Runde, äh, seine Münze geklaut und ich verstehe es nicht. Als ob die war. 23 Minuten. Null Morde. Hä? Egal, das ist ich diesen Nackt da. Okay. Ja, das ist <lacht> das ist immer die, ey, das ist das erste Mal, dass du äh, den selben Skin zweimal miteinander hast. Weil sie hat direkt beinahe Spannen reingekackt. Ach so. Ich nicht. Also bis jetzt noch nicht. bin ja eigentlich relativ gut. Hab's geschafft. Ich will jetzt auch dein lieblings ne? Oh ja, die ist, die ja die ist. Die, ich mag die übel, die ist übel geil mit dem Weihnachtsbaum. Ich meine, passt ja ist ja bald Weihnachten in einem Tag. Ja. <lacht> Unschuldig du? Auch. Hm, ja, ja. Äh, dann tötest du mich jetzt gleich so. Nein. Okay, okay, kannst du auch nicht sein. Ich weiß es jetzt, weil es hat Geräusch gemacht. Boah, ich erschreck da, ich habe meine Maus voll gerade zusammengezuckt. Weil jemand gestorben ist. Ich hab nicht eine Münze aufgesammelt, weil die mir alle klauen. Bin <lacht> ich. Ey, bitte, ich hab noch keine! Ja, <lacht> okay, jetzt. Nein. Wie ist ja, nein. jetzt? Das kann die ganze Zeit nicht äh, äh! Da verfolgt mich jemand. Nein! Ich weiß das ist! Äh, so ein nackter ja, Bademann-Skin! Bademann-Skin! Bademann-Skin, Bademann so ein Bademann-Skin. Okay. Ich hab gesehen aus dem, der dich umgebracht hat. Ja, so ein Bademann-Skin ist das einfach. Ja, immer. Ich guck dir zu, vielleicht. Oder ich guck mal den, nach dem Bademann-Skin. Such den mal. Wo ist der Bademann-Skin? Ich weiß nicht, wie der heißt. Da ist Bademann-Taucher-Skin. Ja, da ist das. Der, der hat so grünen Taucher-Skin. schon. Und wenn da kommt um die Ecke. Hey, hier war jemand im Block? Ey, der verfolgt mich, Code. Ja, ich sehe finde den nicht. Am Ende guckst du nicht nach vorne auf einmal, da bringt mich um. Was ist das hier? Äh... Die oh, blau, Mist, ich hab oben... Mach ich weiß nicht, geht. wie der heißt. Ich kann mich nicht zu diesem... Ne, ich teleportiere mich einfach zu dir ich bin der ich habe ihn umgebracht wohl war knapp ja hey, der mörder hat einfach die meisten münzen gesammelt ja weil er dumm ist deswegen venusbot orangenkuchen was soll Venusbot eigentlich bedeuten ein Boot, Ey, was weiß, von, ein Boot, was vom Venus kommt. Oh krass. <lacht> Warum ist dieser bordermann Boden, Ey, Wenn ich jetzt da geschafft. War, ich... Warum teuer? Oh, das war knapp. es gesehen? Warum das ist, ist nicht hier dunkel? Ist Warum Unschuldig nicht du? Auch okay ich weiß es ist wer wer wer T äh, Typ mit zu so karierten roten äh, Hemddingen. roten Hemd kariertes Nein! was hast du gemacht ich, ich wollte nicht zu dir typen aber ich habe falsche Taste gedrückt <lacht> das war die schnellste Runde <lacht> Nee, die Amt war schneller weil der Amt äh, da einem Mörder direkt mit Schwerten hier an rumgerannt ist. <lacht> ja, Museum. Mit. mit einer Stimme. Warum denn Museum? Aber da gibt es viele Münzen. So Ach, ne? Ja, geht eigentlich schon, finde ich. So Unschuldig du? Unschuldig, habe ich doch gerade gesagt. Ich Wo bist du eigentlich? Ach, hier hinter dir! Hinter dir! wenn du jetzt bist? <lacht> Aber eigentlich, ist, wenn du das nächste Mal Mörder bist, dann musst du mir sagen. Stimmt! Oh scheiße, ja, okay, ja, mach es, ja. Nächste Runde dann, wenn du Mörder so warst. Junge, ich wusste es. warum solltest du fragen, wo ich bin? Hä, hey, das fragst du doch auch immer bei mir. Ich sehe hier nicht mal irgendwo Leute. Also gerade habe ich einen gesehen. Hä, hey, ich sehe hier fast keiner. Ah, Scheiße! Ich habe ihn nicht getroffen! Scheiße! Okay, perfekt. Geil! geil. Du so geil! Ja, warum sollte ich mich nicht freuen? Ey! Will was jetzt passiert? Öffnet sich einfach App Store. App Store, der hat. Der will was du. Der will was du was runterlädst. Hat die angerufen? Nein, Ablehnen. Hä, Hat dich jemand angerufen? Ja. Anonyme Mutter. Äh. Anonyme Mutter. Was für anonyme Mutter. Anonyme Nummer. Ich hab's kein Chat. Soll also ich mal mein, irgendjemanden random mit, eh anderen jemanden mal? Jetzt nicht. Wir sind die gerade. Egal zu ja dieser dieser Steve Skin. Unschuldig du? Mörder, ja das Äh Unschuldig. Als wenn du Mörder. Sorry, was nicht. Prozent werden. Aber nicht so wie vor uns die Runde, ne? Ja. Nicht einfach noch auf neu starten, ne? Was? Nein, ach so, ja, doch bist du. Ah, da. ich dachte, der hat einen Bogen in der Hand. Sagt gerade so der aus. Ey, ich ich. ich ich kann wieder mal kein Deutsch. Noch zwölf übrig. Junge, ich bin die ganze Zeit so aufgerum, Nee, aber trotzdem. Nein, ich habe dich gerade gesehen. Bin gerade an ich dir vorbeigelaufen. Ja, <lacht> man Und nicht. Hm, ich muss mal eine Rolle runter machen, sonst sehe ich nichts. ich sehe was. Ich sterbe, ist es dieser eine komische Skin. Ich glaube, ich weiß, dass es ist, aber weiß ja. es nicht richtig. Ich glaube so ein... Äh, nee, mhm. ich, weiß nicht, ich weiß nicht richtig, wie der aussah, bloß der Scharf hat den einen verfolgt. Das war hier in der Nähe. Oh. Okay. oh ich war fast hier runtergesprungen. Da <lacht> Junge, <lacht> Ritterskin. Ritterskin. Den habe ich gar nicht gesehen, habe ich den gesehen. noch da? ja du warst gerade so still zehn Minuten noch eine Runde würde ich machen, oder? 2 zwei. Zwei. ja doch Platz zwei können wir, können wir auch machen jetzt wie wenn die Runden gab noch nie eine komplette Runde oh Office geil ja Office ist geil außerdem ist die Map relativ klein Nee, unschuldig. Okay. <lacht> äh, ist also ich, in, also ich bin mir nicht so richtig sicher, ob du unschuldig bist. Ne, ich jemand im Event gestorben, aber ich war nicht Okay, so schafft man, so schafft man wirklich. Ne, du warst nicht. Okay, ja, so schafft man wirklich noch eine zweite Runde. <lacht> nee. Kann man jetzt auch noch zwei runden machen weil die Runde ja ja ja die hat nur eine minute in der gut zwei minuten gedauert das aber mit äh, map abstimmung machen für office jetzt geht aber nicht mehr ach so jetzt abstimmung dieses papier ich habe einfach village gemacht ich mache es hotel da können wir uns auf diesen baum festlegen. stimmt ah ja ja, ja ja das ja das war auch geil ach! oha oh, ich bin so dumm was habe ich gemacht ESO-Hotel hat nicht gewonnen. Pigment mit einer Stimme. Aber wenn.. Hä? Oh nee. nicht die Map, die ist kacke. Tling. Tling. Unschuldig du? Sheriff. Sheriff, okay. Ich bin hinter dir. Und dann tötest du mich jetzt so. Nein. guck, ich hab. Okay. Nein, kann man keinen Bogen haben. Alter, ich bin gerade übel erschrocken. Kann man hier reingehen? Ach, dann wird man teleportiert. Lol. Warp beginnt. Was ist Warp? Ja, war ich da. Oh, warte mal! Hier ist gerade jemand gestorben. Dieses Riftzeichen kam gerade. Ist es dieser Pizzaskin, der vor mir ist? Ja, dieses RIP-Zeichen kam gerade erst. Nein. Oh, okay. Okay. Bin mein hier Ohr krabbelt, ich Alter. Ich. Wenn ich tot bin, damit zu mein Leben ein. Achtung, ich weiß, wer es ist! Wer? Wer, wer, wer, wer, wer, wer, wer? Der typ so schwarz-weiß. Okay, bitte, bitte, Okay. Mhm. <lacht> ja, noch eine Runde definitiv. Okay. War zwei. Ja, hoffentlich wird es von Triggers MP schon entbannen. Hast du nicht vor uns geguckt? Naja, nee, bis Ich hab's umgebrochen. Okay. Lass ich abstimmen. Äh, Lass ja. Eso Hotel. Ja, Eso Hotel. noch da ja hey, was war das gerade ein hey, discord hat so habe ich gerade da? nein nicht dumm kopf okay wenn wir noch eine runde schaffen wollen dann müssen wir uns bei Ich wieder rausgetappt dumm kopf ja was ich, ich gehe auch raus aus der runde ich bin, ich war übel dumm ich habe discord hat ich bin direkt bei dir ich habe es hat ich hab äh, ein discord ein Discord hat's irgendeine nachts gemacht, da dachte ich, ich guck mal rein, ob irgendwas war. Ich, ich hab, glaube ich, nicht auf, ähm Ja, kannst starten. Ja. Ähm ja, ach jetzt bin ich ein Huhn! Digga, vorhin war ich 18% Mörder, jetzt habe ich einfach nur noch 5% Mörder. Jetzt nur noch, ich habe nur noch 1,8 und 6,7 Sheriff. Ich 0,8 Sheriff. 5,7. Du warst ja auch gerade erst. Ja. Spiel startet in 0 Sekunden. Oh nee, wieder die. Oh nee. kacke, die Mob. Das stimmt tatsächlich. Unschuldig, Unschuldig. du. Unschuldig. Okay. Also, okay, weiß ich nicht so richtig, ob das stimmt, aber ja. Ja, ich bin doch hinter dir. Ich hätte die Lise umgebracht. Ja, okay, stimmt. Ich finde hier so Münzen. Du am Ende. Eine Münze. Eine Münze. Nein, das. Schon. Adler ist, glaube ich. Adler? Wie Adler. Ja, so Adler ist hier heute Hä? Ich gehe mal lieber. Ich weiß, es ist so ein so ein so ein Mädchen mit so Haaren. So ähnlich äh. Ja, bin tot. Okay, dann lass Leue Runde. Ah nee, ich bin nicht tot, aber die verfolgt mich. Jetzt bestimmt, ich oder? Ja. Nee, die verfolgt dich nicht. Die verfolgt dich nicht. War überhaupt bist irgendwo hin? Wo bist du hin? Ich bin ja gerade bei diesem Gewächshaus Ja, ach, haben wir. Ja, aber ich ja eigentlich nicht, weil ich ja gestorben bin. Ja, doch, du hast gewonnen, weil du bist auch ein Unschuldiger. Ja, du bist dann mit dem Sheriff. Das ist noch eine Runde, weil wenn man die Mörderchance gerade so gut ist. Ja, ja, noch eine Runde. Elf, komm. Wir sind bei 1724. Also äh, äh, ganz schön lang, mhm. ne? Mhm. Na geht. Nein, das ist ja, auch ja, aber noch eine Runde, dann hör wir auf. Definitiv auf. Ja. Weil mein Internet ist halt nicht so geil, deswegen dauert das so lang. Mann, ich will mal Office. Ach, Mann. Office ich wollte ESO-Hotel ist, ESO -Hotel, ist auch geil. Ja, aber das wollte ich ja mal. ESO-Hotel war schon nie. Äh, war schon nie. War auch schon mal, aber... Unschuldig, du? Äh, nee, ich bin nicht unschuldig, ich bin ein Mörder wirklich? Ja mein Ernst, aber ich hab's dir ja gesagt. Jetzt bist du selbst so Sheriff, oder? Ich oh. bin kein Terror. Ich es doch nicht im Chat, weil das wäre unfair. Nein, da hat habe ich jemanden mit Bogen gesehen. Du bist chicken, oder? Ja, ja. Ich hasse es immer Mörder zu sein, weil ich bei Mörder es nie schaffe. Mein Herz pocht da immer so sehr. Weil ich da mal so Angst habe. Ne, ich töte dich doch nicht. Achtung! Die ziehen Bogen auf mich. Okay, okay, okay. Fünf Mörder habe ich. Morde. Oh, jetzt hätte ich fast dich getötet. Nein, da ist die, da ist die. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ist tot. Wieso? Ja, ist doch gut für dich. Mist war ja weniger. Jetzt, ich hab gesch... Ich hab, ich hab Sheriff ich getötet. Ich hab Sheriff... Ich auch ich, ich auch ja, mach, mach, mach. Ich hab Sheriff getötet. Das heißt, die alle wissen, dass ich nicht bin. Aber, aber dann töte mich nicht. Das ist ja unfair. Nein, mache ich auch nicht. Nein! Oh. Scheiße. Sechs Morde, ist das gut? Geht geht schon gewinnen ist auch ja okay wir hören jetzt auf okay ey, lass lass zum Hub lass zum Hub back to Hub wir stellen uns doch mal hier so rechts hier so hin ja hier hier ah ja ja macht Sinn komm hier so also das war's mit der Folge ciao mit V